Alter, was machst du da? Ich packe meinen Koffer. Wir sind schön, aber dafür können wir nichts weder lesen noch schreiben oder uns was merken, deswegen spielen wir jetzt ich packe meinen Koffer. Die Regeln sind aber doch wieder ein bisschen anders und zwar äh, dürfen wir uns nicht die Sachen selbst ausdenken, sondern wir haben ja ganz viele Zettel. Mit diesen ganz vielen Zetteln ziehen wir die Zettel und äh, da stehen Begriffe drauf und diese Begriffe werden... Hey, du darfst sie nicht anfassen. Ich muss sie mischen. Okay. Und äh, wir müssen dann... Äh, ihr werdet sehen, was passiert. Viel Spaß dabei. Hey, klar, Schnuck. Okay. Wir wissen noch eh, wer gewinnt, oder? Ja, ja, okay. Schnick. Dann lassen wir es. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Die Folge kann nur schlecht werden. Wer fängt an? Äh, ich fange an. Los geht's. Ich packe in meinen Koffer... Baby Popo-Creme. Okay. Weg. Tolles Wort hast du hier ausgesucht. Danke. Ich packe meinen Koffer und nehme mit äh, Baby Popo... K <lacht> weg da mit dem Zettel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit... Weg mit dem Zettel. Packe meinen Koffer und nehme mit Baby Popo-Creme und ähm, Muschi-Bubu-Licht. Hast du auch richtige Wörter? Ich packe meinen Koffer Baby Popo-Creme, Muschi-Bubu-Licht und eine Fusselrolle. Ich packe meinen Koffer, nehme mit äh, Baby-Popo-Creme, Muschi-Bubu-Licht, eine Fusselrolle und ähm, ein iPhone X. Ich packe in meinen Koffer ein... Da ist der Sieg. Da ist der Sieg. Übrigens, wir machen das jetzt auch noch ein bisschen spannender. Man muss innerhalb von 10 Sekunden antworten. 10, 9, Baby-Popo-Creme, Muschi-Bubu-Licht, Fusselrolle iPhone X und die Lochis Konzertkarten. Die Lochis Konzertkarten, okay. Ich packe meinen Koffer, nehme mit äh, Baby Popo Creme, ich nehme Zehn, mit meinem Muschi Licht, meine Fusselrolle, mein iPhone X, die Lochis Konzertkarten und. Oh, das waren zwei. Und äh, meinen Reiskocher. Oha. Ich nehme die äh, Baby Popo Creme, das Mushi <lacht> ähm, die. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Die Fusselrolle, das iPhone X, die Lochis Konzertkarten, den Reiskocher. Wow! Und. und? Pupspray. Pupspray? Hm? Pupspray, Pupspray. Auch falsch! <lacht> ich packe meinen Koffer, nehme mit Baby-Popo-Creme, ich nehme mein Mushibubu licht mit, ich nehme meine Fusselrolle mit, mein iPhone 10, die Lochis-Konzertkarten, meinen Reiskocher, ähm, Spray nehme ich natürlich mit und ähm, packe noch ein, meine, warum kommen denn eigentlich nur meine Dinger hier, mein Bibi-Blocksberg-Schlüpfer. Oha. Ich packe meinen Koffer, einmal die... 10, 9, 8, 7, 6. Baby-Popo-Creme. Das muss ich hier Die Fusselrolle. Das iPhone X. Die Lochis-Konzertkarten. Und danach. 10, 9, 8, 7. Den Reiskocher. Dann war wieder ich dran mit dem Pupspray. Und dann warst du dran mit dem baby box -Schlüpfer. <lacht> Und dann die Taschenlampe. Taschenlampe. 10. <lacht> ich packe meinen Koffer, nehme mit mein äh, Baby-Popo-Creme. Ich finde find übrigens gut, dass wir kürzere Videos machen wollen. <lacht> ja, bestimmt. Baby-Popo-Creme, mein muschi licht mein Fusselroller, mein iPhone 10, meine Lochi konzertkarten mein Reiskocher, mein Spray, meine Bibi-Blocksberg-Schlüpfer, meine Taschenlampe und ähm, ein Flügelbinder. Was ist denn? Ja, ein Flügelbinder. Ähm, ich packe meinen Koffer, ähm, Baby Popo-Creme, Popo, <lacht> Popo äh, Muschi ähm die Fusselrolle, das iPhone X, die loris konzertkarten Reiskochen, Pupspray, ähm, oh Gott, dann warst du wieder dran, den Baby Blocksbergschlüpfer, Taschenlampe, was hast du gerade gesagt? Zehn. Neun. Acht. Den Flügelbinder. Und einen Backenzahn. Ein Backenzahn? Ich packe meinen Koffer, nehme mit meine Baby-Popo-Creme, mein Mushi-Bubu-Licht, mein Fusselroller, mein iPhone 10, meine Lochi-Konzertkarten, mein Reiskocher, mein Poopspray, meine Bibi-Blocksberg-Schlüpfer, meine Taschenlampe, mein Flügelbinder, mein Backenzahn. Und ähm, eine elektronische Zahnbürste. Sehr gut. Ich wir, also wir gehen auf 5 Sekunden. Nee, nee, nee, nee. Doch. Ich packe in meinen Koffer äh, die b creme das Muschibubu-Licht, ähm, die Fusselrolle, des iPhone 10, die Loris Konzertkarten, des 5, 4, 3, 2, 1 und wir haben einen offiziellen Sieger mit dem Reiskocher gewinnt Christopher ah, Cohn das erste Reiskocher. ich packe meinen Koffer Battle aller Zeiten herzlichen Glückwunsch du bist ein äh, guter Computer in diesem Sinne Freunde der Sonne wenn euch unser Video gefallen hat oder wenn euch neue Ideen auch einfallen neue Ideen für jeweilige Spiele äh, ein Bauchwechselschlüpfer wäre noch dabei gewesen könnt ihr neue Ideen für Spiele könnt ihr hier drunter kommentieren ansonsten abonniert uns liked uns Aktiviert die Glocke und vor allem teilt unsere Videos auf Facebook und Twitter. Dann wird es ja alles noch fetter und größer. Noch fetter, als wir beide schon nebeneinander sowieso sind.